hört Nerd, hört den Podcast vom Projekt Halbtags Nerd. Dies ist die 14. Ausgabe und ich spreche heute mit Marc Krüsel, einem der Mitarbeiter der Pressestelle der DKMS. Er wird mir in einem kurzen Interview Rede und Antwort zur Arbeit der DKMS stehen und ich habe das Gespräch vorher aufgezeichnet und wünsche euch nun viel Spaß und danke euch im Vorfeld schon mal für eure Aufmerksamkeit. Dann ähm, möchte, diese, möchte ich Sie an dieser Stelle erst einmal begrüßen. Hallo, Herr Krüsel. Oh. Ich danke Ihnen erstmal dafür, dass Sie mir hier Rede und Antwort stehen. Sehr gerne. Und äh, möchte eigentlich ganz gerne direkt damit anfangen, dass Sie mir etwas zu Ihrer Person erzählen. Also ähm, allein schon, wie Sie zur DKMS gekommen sind, also Ihr kleiner beruflicher Werdegang wäre da ganz angebracht, finde ich. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Marc Krüsel. Ich arbeite jetzt seit ähm, gut sechs Jahren bei der DKMS. Ich ähm, habe dort angefangen als studentische Aushilfe und ähm, habe mich sozusagen jetzt über Jahre hier gehalten und werde auch weiterhin äh, hier tätig sein. Ich bin zu der DKMS gekommen ähm, aus einem reinen Zufall, äh, wie man so also zu Studentenzeiten halt auch mal den einen oder anderen Job braucht, um sich zu finanzieren. Ähm, ohne jetzt den großen Hintergrund dazu haben, bin ich äh, bei der DKMS gelandet und es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ja. seitdem ähm, hat mich das Thema und das, wofür die DKMS steht und was sie tut und macht, einfach ähm, voll ähm, umgerissen und ähm, macht einfach riesig Spaß. Das heißt dann auch direkt selber direkt äh, typisieren lassen und äh, Spender geworden? Spender selber leider noch nicht geworden. Ähm, das ähm, entscheidet sich ja leider nicht immer, ob man das gerne sofort möchte, sondern eben, ob man dann irgendwo der... Ähm, passende Spender dann eben für einen Patienten wäre. Ähm, ich habe mich Gott sei Dank äh, gleich typisieren lassen können, Das ähm, kommen wir ja wahrscheinlich später auch noch darauf zurück, dass leider nicht jeder äh, eben als Spender ähm, sich aufnehmen lassen kann, aufgrund zum Beispiel gesundheitlicher Gründe. Das war bei mir kein Problem, deswegen bin ich also auch schon seit über sechs Jahren registrierter Spender, war auch schon mal in einer äh, Vorauswahl auf einen äh, suchenden Patienten, aber leider hat es noch nicht zum Letztendlichen gereicht. Ja, gut, aber das kann ja noch werden und dann hoffen wir natürlich auch, dass es das noch wird. Ja, ähm, so, ich ähm, sage dann immer, ähm, das ist ja die Suche nach dem genetischen Zwilling, die wir da immer beschreiben. Ähm, das äh, sehe ich dann in meinem Fall immer so, dass mein genetischer Zwilling, der vielleicht irgendwo auf dieser Welt existiert, dann eben Gott sei Dank noch gesund ist und eben keine ähm, Spende benötigt und ich deswegen eben halt noch nicht ähm, zur Tat schreiten konnte. So kann man sich das ja auch sozusagen hindrehen. Das ist natürlich die, die schönere Formulierung, ja, ganz klar. Ganz genau. äh, äh, wie sieht denn Ihr ihr beruflicher Background aus, so dass Sie jetzt quasi das das Amt des des Pressesprechers äh, übernehmen konnten? Also haben Sie da irgendwelche Erfahrungen oder ist das wirklich eine rein ehrenamtliche Tätigkeit und Sie haben sich den Job eigentlich quasi so unter die Nagel gerissen, wenn man das mal so formulieren möchte? Also Allererst muss ich mal erklären, also ich bin nicht der Pressesprecher der DKMS, es gibt in dem Sinne keinen expliziten Pressesprecher, sondern so. ähm, es gibt äh, eine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung natürlich bei uns, eine Pressestelle, äh, bei der ich Mitarbeiter bin. Und ähm, mein, mein persönlicher Hintergrund äh, ist ein geisteswissenschaftliches Studium und ähm, eine langjährige Erfahrung ähm, im Bereich Medien. Ähm, und wie gesagt, der Zufall, gemischt mit dem Zufall, äh, bei der DKMS gelandet zu sein, ist es dazu gekommen. Okay, wie sehen denn Ihre Aufgaben im Alltag aus für die DKMS? Ähm, also die Aufgaben der, ähm, der Pressearbeit ist natürlich, ähm, dass wir ähm, unsere Geschichten, die wir haben, ähm, das heißt zum einen ist es natürlich äh, ein ganz großer Teil, ähm, was unsere Aktionen angeht, was den Aufruf ähm, an die Bevölkerung angeht, sich zu beteiligen, sich registrieren zu lassen, für bestimmte Patienten, Aktionen, die äh, in den äh, jeweiligen Orten, Städten etc. sind. Und das andere ist natürlich auch die Versorgung der Medienlandschaft natürlich dann noch mit ähm, anderen Geschichten, die wir noch rund um unser Thema anbieten können. Ein großer Bereich zum Beispiel ist ähm, das äh, Vermitteln von sogenannten Spender-Patienten-Begegnungen. Das heißt, es besteht ja die Möglichkeit für, äh, für den Spender und den Patienten, sich nach Ablauf ähm, der zweijährigen anonymen Frist, wenn die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Landes das zulassen, dass es dazu zu einem Treffen kommt. Meistens möchte sich ja zum Beispiel auch der Patient natürlich sehr gerne bei seinem Lebensretter sozusagen bedanken. Und da organisieren mhm. wir dann immer unter unserer Federführung solche ähm, Spenderpatiententreffen. Und die werden dann ganz gerne auch ähm, bei Interesse eben von dem jeweiligen Medium ähm, dann auch begleitet in der Zeitung oder im Fernsehen. Ne? Das sind so. Das, das heißt, Sie haben schon viele Spendertreffen mitmachen dürfen? Ich habe schon ein, ein paar mitmachen dürfen, ganz genau, und das ist immer so, sagen wir mal, das ist ähm, auf dem Weg, also man arbeitet bei der DKMS und ähm, man kommt mit so vielen Dingen äh, in Berührung und man hat so einen langen Weg, im Grunde genommen auf dem Weg sozusagen zum Ziel und das Ziel ist ja eine, eine funktionierende ähm, ähm, Transplantation eines äh, Patienten, der damit eben die letzte medizinische Möglichkeit äh, auf eine... Ähm, Heilung sozusagen bekommt. Das ist ja das Ziel. Und wenn man dann irgendwann Folge wird, wenn sich ein Spender und ein Patient treffen, die nun wirklich miteinander verbunden sind, weil sie zum Beispiel ja eben dasselbe Blut in, in sich tragen, dieselbe Blutgruppe haben, der eine dem anderen mehr oder weniger das Leben gerettet hat und diese Menschen ja, weil es ja eine Fremdspende ist, äh, sich vorher natürlich nie gesehen haben, nicht wussten, wer sie sind und vielleicht sogar aus völlig verschiedenen Ländern kommen. Und die beiden so zusammenzusehen, ähm, ist eine ganz fantastische ähm, Geschichte. Also für die, für die beiden Protagonisten natürlich ganz besonders, aber auch für jemanden, der dafür arbeitet, äh, ist es natürlich so ein, ja, das ist sozusagen die Belohnung für das Ganze, was man so den ganzen Tag macht und womit man sich so beschäftigt und was man alles versucht. Das ist sozusagen das Happy End am Ende. Und wenn das dann so stattfindet, sind diese äh, Spenderpatienten Treffen natürlich eine ganz fantastische Geschichte. Das ist, glaube ich, dafür das, auf, aufs Wort. Das ist wahrscheinlich also einer der emotionalsten Momente, die man sich vorstellen kann. Ähm, haben Sie schon erlebt, dass dieses Spendertreffen aufgrund einer der beiden Protagonisten nicht stattfinden konnte? Also, dass das nicht gewünscht war? Also ähm, ja, Ablehnung das, dieser ähm, Anfrage? Also wie gesagt, also, um, um das nochmal genauer zu erklären, es ist halt so, wenn Sie eine Spende leisten, dann ist diese Spende erstmal für zwei Jahre anonym. Das hat einfach den folgenden Hintergrund. Ähm, es kann ja durchaus sein zum Beispiel, dass bei dem Patienten trotz einer erfolgreichen ersten Transplantation ähm, der Krebs nochmal zurückkommt im Laufe der Zeit, das macht er leider ähm, gerne mal. Ähm, und dann wäre zum Beispiel eine zweite Transplantation nötig. Ja. Dann soll ja der Spender die gleiche, anonyme, freie Entscheidung treffen, die er beim ersten Mal auch getroffen hat. Wissen Sie, wenn Sie gleich nach Ihrer ersten äh, Entnahme sozusagen sich mit dem Patienten schon treffen würden und würden mit ihm schon Bierchen trinken und sie würden jetzt beste Freunde werden und dann müsste er nochmal eine Spende bekommen, dann würden sie eine ganz andere Entscheidung treffen, als äh, wenn sie völlig anonym und frei das nochmal wie beim ersten Mal gemacht hätten. Und deswegen hat man diese Anonymität. Ähm, zusätzlich muss man sagen, wenn es länderübergreifend ist, es gibt also Länder, die haben Datenschutzbestimmungen, die lassen einen, einen solchen Kontakt gar nicht zu. Da wird man also niemals Kontakt mit aufnehmen können, weder von der einen noch von der anderen Seite. Wenn das aber kein Problem ist, wenn es zum Beispiel bleiben wir einfach bei uns in Deutschland, wenn es also einen deutschen Spender und eine, einen deutschen Patienten gibt, ähm, dann steht den beiden sozusagen völlig offen, nach diesen äh, zwei Jahren eben sich wirklich zu treffen. Vorher besteht schon die Möglichkeit, über uns sozusagen äh, einen schriftlichen, anonymen Kontakt herzustellen. Aber die Erfahrungen sind halt ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, natürlich äh, möchte sich vor allem natürlich der Patient immer bei demjenigen bedanken, ähm, der ihm sozusagen das Leben gerettet hat. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Spender und ich habe schon einige Spender getroffen, für, die, das, die das machen aus einer wirklich absolut fantastischen Selbstverständlichkeit, die man sich manchmal gar nicht so gut vorstellen kann, ähm, die dann auch immer gerne sagen, ich habe das jetzt gemacht, ich muss da kein Aufleben groß drum machen, kein äh, großes Bohei. Ähm, ich habe die, die Spende geleistet und gut ist, also wir müssen da jetzt nicht groß drüber reden, ich brauche keinen Klopfer auf die Schulter und so weiter und so fort. Die nehmen da eher Abstand von, also da gibt es ganz verschiedene Art und Weisen, warum etwas zustande kommt oder nicht. Ähm, es ist aber schon, wie gesagt, schon sehr häufig passiert und wie gesagt, wenn es passiert, ist es eine ganz fantastische Geschichte. Das, ist, das klingt wirklich fantastisch. also Ich habe ein ähm, Beispiel, das, woran ich mich gut erinnere, zum Beispiel war, wir haben ähm, 2009 ja unsere... Ähm, Polen, die DKMS in Polen gegründet, DKMS Polska. Und so der ähm, Eröffnungsveranstaltung von DKMS Polska haben wir auch ein äh, Spenderpatiententreffen gemacht. Und zwar mit äh, deutschen Spendern und äh, polnischen Empfängern. Und ähm, das war ganz fantastisch, weil das eine Pärchen war zum Beispiel ein, glaube ich, fünf- oder sechsjähriges polnisches Mädchen. Und die Spenderin war Mitte 30 und kam irgendwo aus Frankfurt. Oder das andere Pärchen waren zwei Herren, ziemlich im gleichen Alter. Interessanterweise auch sahen die sich auch ziemlich ähnlich, auch von der Art und Weise. <lacht> der eine konnte kein Polnisch, der andere konnte kein Englisch und der andere konnte kein Deutsch. Und trotzdem haben die alle am Tisch gesessen und waren irgendwie selig und glücklich und haben sich irgendwie so auch so verstanden und es war ganz, ganz toll und ganz fantastisch. Ist es, ist es etwas, das, ähm, das auch gelegentlich mal vom, vom Empfänger blockiert wird, zu ein Treffen? Da muss ich gestehen, also ich bin jetzt in meinem Bereich nicht ähm, ständig mit, mit äh, diesen Dingen beschäftigt. Also ähm, bei uns in der Presse landen natürlich, wir haben da natürlich nicht, jeder ist ja auch dafür geeignet. Nicht jeder möchte vor allem auch ähm, das äh, Media sozusagen verwertet wissen. Ähm, und ähm, es gibt aber eine Abteilung bei uns, die sich natürlich viel mehr mit dem Kontakt, zwischen diesen beiden Parteien sozusagen beschäftigt. Ähm, da wird es sicherlich auch äh, den einen oder anderen, ähm, mutmaßlich jetzt mal den einen oder anderen Empfänger geben, der, da nicht, ähm, der das nicht möchte. Das, das, äh, da gibt es sicherlich alles. Keine Frage. Also, werden Und wenn, dann will er auch seine Gründe dann dafür haben, ja, die wir jetzt gar nicht nachvollziehen können. Es ist ja auch so, dass ähm, das mit dieser Erkrankung und diesem Ganzen, äh, was dahinter steckt, dass ja auch nicht jedes Mal alles immer gleich abläuft. Ne? Also es das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt Leukämie habe, dann läuft das so nach Plan A ab und dann kommt eine Spende und dann läuft das auch alles nach Plan A ab sondern es gibt da unterschiedlichste Faktoren, dass das ähm, bei dem einen so abläuft und bei dem anderen so abläuft. Der eine ne, schafft es äh, sehr schnell ähm, wieder Fuß zu fassen und ähm, bei dem geht es äh, relativ zügig wieder gut. Andere ähm, brauchen da sehr viel länger für, das ist ganz unterschiedlich und von daher gibt es da auch so verschiedene ähm, Gründe, warum man so oder so mal entscheidet. Richtig, so eine Krankheit verändert einen ja auch nicht nur körperlich, sondern auch sicherlich psychisch und wer weiß, was da dann noch im Argen liegt, ja, selbst nach einer erfolgreichen Therapie. Ja, absolut, das ist nicht äh, zu unterschätzen, was da im Einzelschicksal sozusagen immer passiert, ähm, das kann man eben, wie gesagt, da gibt es keinen Plan A für, sondern das ist ganz unterschiedlich und dann kann es da auch durchaus zu der einen oder anderen Reaktion, unterschiedlichen Reaktionen nebenkommen. Richtig. Ähm, jetzt sprachen Sie gerade an, 2009 wurde die DKMS Polska ge gegründet. Ähm, die DKMS in Deutschland gibt es ja schon etwa ein wenig länger. Wenn Sie da kurz erzählen könnten, wie da die ähm, Firmengeschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, abgelaufen ist. Ja, also die DKMS gibt es ja seit dem 28. Mai 1991 und gegründet wurde die DKMS aus einer Privatinitiative, also aus ganz privatem, kleinem Kreis heraus und zwar ist... Ähm, die äh, Ehefrau unseres äh, Firmengründers oder unseres Organisationsgründers, äh, Michael Taaf, damals an Leukämie erkrankt und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war es halt so, dass, ähm, also sie war erkrankt, sie hatte auch Geschwister, es wurde aber trotzdem kein passender Spender gefunden für sie ähm, und äh, da hat man sich auch zum damaligen Zeitpunkt natürlich auf die Suche nach einem Fremdspender gemacht und musste eben zum damaligen Zeitpunkt feststellen, dass es in Deutschland ähm, nur etwa 3.000 typisierte Menschen gab, ähm, was natürlich bedeutet, dass die Chancen da relativ äh, gering waren. Ähm, und im Rahmen dieser Erkrankung und dieses Falles haben sich dann eben die, hat sich eben die Familie Harf zusammen mit dem behandelnden Arzt Professor Eninger ähm, entschlossen, die DKMS zu gründen und, und an dieser Situation sozusagen positiv etwas zu verändern. Und nun sind wir jetzt 22 Jahre später und haben ungefähr oder laufen jetzt gerade auf die drei Millionen äh, registrierten Deutschen äh, zu. Insofern kann man, sehr, kann man sagen, ähm, doch eine sehr erfolgreiche Geschichte seit äh, dieser damaligen Zeit. Insbesondere, ähm, wenn man dazu noch sagen kann, dass die DKMS ja nicht das einzige, die einzige Einrichtung ist, die sich um diese Belange kümmert, aber doch mit, mit Abstand die, die erfolgreichste in, in Deutschland ist. Und... Ähm, Wissen Sie rein zufällig, wie viele erfolgreiche transplantate Transplantationen es schon gab in der Geschichte der DKMS? Ja, wir sind bei etwas mehr als 35.000 Transplantationen seit 1991. Das ist schon eine beeindruckende Zahl und die natürlich auch mit einer ganzen Menge Kosten verbunden ist. Ja. Daher ist auch immer gerne gesehen, dass man halt natürlich auch spendet oder wenn im Optimalfall sogar noch seine Typisierung selber bezahlt. Ja, das ist ähm, das Thema Kosten. Das äh, ist halt auch immer, gehört eben halt auch dazu. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, wir ja diese ähm, Proben, die wir entnehmen, entweder bei einer Typisierung, zum Beispiel bei einer Großtypisierung noch mit Blut, wo 5 ähm, Milliliter Blut in so eine ähm, Kanüle abgelassen werden, oder eben diese sogenannte Speichelprobe, ähm, die wir machen, die muss eben typisiert werden, so heißt das. Das heißt, auf ihre Gewebemerkmale untersucht werden, weil dort werden eben diese Gewebemerkmale bestimmt bei dieser Typisierung. Und über diese Gewebemerkmale findet dann eben diese Übereinstimmung zwischen Spender und Patient eben statt. Und dieser Ablauf kostet halt oder erzeugt Kosten von 5 Euro pro Probe. Und die müssen eben komplett durch Spendengelder finanziert werden. Und wenn man sich überlegt, dass wir letztes Jahr so rund 300.000 Visierungen hatten, mal 50 Euro sind das ungefähr 14 Millionen Euro, die müssen erstmal die Spendengelder reingenommen werden und deswegen müssen wir halt eben auch dazu sagen, dass wir zwar keine verpflichtende Abgabe sozusagen machen an unsere Spender, das heißt, wenn jemand nicht in der Lage ist, die 50 Euro gerade aufzuwenden, dann äh, weisen wir ihn natürlich nicht ab, aber wir können auch nicht sagen, dass es kostenlos ist, weil eben die Kosten eben entstehen. Und deswegen ist es so ein, so ein Gemisch aus beidem, dass manchem manchen nicht so ganz immer verständlich ist, ist es jetzt kostenlos oder kostet es was. Wir sagen halt, du darfst sozusagen selber entscheiden, ähm, was du zu deiner eigenen Typisierung beisteuern möchtest. Da wären das natürlich 50 Euro, aber auch da ist sozusagen das Motto, jeder Euro zählt und... Ähm, ja, da sind wir, dann müssen wir natürlich auch ähm, bei, bei all der Suche nach Spendern und so weiter halt eben auch nach Geldspendern Ausschau halten, weil sonst ähm, funktioniert das System halt eben nicht. Das ist vollkommen richtig. Aber erst noch mal, bevor wir später noch auf, auf Kampagnen und Ähnliches eingehen, ähm, weiter im, im Bereich der, der Vorgehensweise. Wenn ich mich also nun habe typisieren lassen, ähm, in Ihrem Fall ist das jetzt noch nicht eingetreten, werde ich halt irgendwann ausgewählt. Wird der genetische Zwilling gefunden und ähm, wie geht es dann weiter? Ja, da bekommt man eine Nachricht äh, von uns, also meistens wird man angeschrieben, dass man äh, eventuell auf einen passenden Spender ähm, passt. Ähm, dann wird man aufgefordert, noch einmal etwas Blut abzugeben. Ähm, da wird eine sogenannte Bestätigungstypisierung mit ähm, gemacht. Das heißt, es wird nochmal geschaut und höher aufgelöst, also noch mehr Gewebemerkmale werden aufgeschlüsselt, äh, um zu schauen, ob wirklich eine Übereinstimmung eben zwischen ihnen dann als Spender und äh, dem äh, Patient ähm, besteht. Und wenn das dann der Fall ist ähm, und Sie wirklich der sozusagen bestätigte Spender sind, dann bekommen sie einen sogenannten medizinischen Check-up. Das heißt, wir müssen ja ähm, feststellen, ob sie gesund sind. Ähm, bei, dieser, bei dieser Probe, die ja entnommen wird, hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass ähm, die auf ihre Gewebemerkmale bestimmt wird. Das heißt, es wird auch nichts anderes untersucht. Also ähm, ob, ob Sie irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas haben, danach wird nicht geschaut, es wird nur nach den Gewebemerkmalen geschaut. Und sind Sie dann aber der bestätigte Spender, müssen wir natürlich schauen, dass Sie gesund und munter sind, ähm, dass Sie auch vor allem eben äh, diese Entnahme, die dann bevorstehen würde, ähm, gesund und munter überstehen können. Ähm, das ist uns natürlich ganz wichtig. Also wir machen ja jetzt nicht, ähm, wir nehmen ja sozusagen jetzt nicht das Material von jedem, nur damit wir das Material haben und die Transplantation machen können, sondern dass die Sicherheit und das Risiko unserer Spender steht da natürlich an aller oberster Stelle. Also wir haben da schon äh, jemanden, der an Leukämie oder an Blutkrebs erkrankt ist, ähm, und äh, mit dem Leben kämpft. Ähm, da müssen unsere Spender natürlich ge gesund und munter bleiben, äh, vor wie nach der Entnahme. Äh, und, äh, da bekommen Sie Das also, heißt? Ja. Das, das ist dann auch die Frage, die Sie vorhin ansprachen, wer ist dort als Spender geeignet? Ganz genau, ganz genau. Das, das, ähm, genau da da gibt es ja so ein, äh, Eingrenzungen, ähm, sogenannte Ausschusskriterien, die einige Menschen eben leider ähm, dazu bringen, dass sie nicht eben Spender werden können. Und das ist sozusagen das, da bei der, kurz vor, vor der richtigen, wirklichen Spende der Stammzellen und des Knochenmarks ist das natürlich nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und da gibt es eben diesen Check-up, das heißt eine Musterung. Wie, so wie bei der Musterung sozusagen werden Sie von A bis Z auf den Kopf gestellt. Ihr Blutbild wird nochmal ganz genau kontrolliert, ob äh, irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwelche Erkrankungen vorliegen. Und man kann also sagen, wenn Sie diesen Check-up äh, überstanden haben und ähm, da alles in Ordnung ist, dann sind Sie gesund und munter und können eben eine von beiden Entnahmeverfahren über sich ergehen lassen, die dann nötig sind, um eben die Spende eben zu leisten. Welche beiden Entnahmeverfahren gibt es da? Ja, da gibt es zwei Entnahmeverfahren. Das eine ist das herkömmliche Verfahren, ähm, die Entnahme des Knochenmarks aus dem Beckenkamm. Das ist das Verfahren, was im Volksmund gerne verwechselt wird mit der Rückenmarkentnahme die es in dem Sinne aber so gar nicht gibt und vor allem mit uns gar nichts zu tun hat. Ähm, hier geht es nicht um Rücken, sondern hier geht es um den Beckenkamm und in dem Beckenkamm sitzt unser Knochenmark und da liegen auch sozusagen unsere Stammzellen drin und da wollen wir halt eben ran. Und ähm, das Verfahren der knochenmark ist eben ein stationäres Verfahren, wo Sie in ein Krankenhaus aufgenommen werden, ähm, wo Sie eben dann unter Vollnarkose eine sogenannte Beckenkammpunktion bekommen, wo man mit einer Funktionsnadel, äh, aus dem Becken kam eben ein Knochenmark-Blutgemisch herauszieht. Ähm, das andere Verfahren, und das ist das Verfahren, was ähm, täglich in äh, gut 80% Prozent der Fälle angewandt wird. Also wir haben ungefähr 12, 13 Entnahmen mittlerweile am Tag und davon sind 80% Prozent das Verfahren, das ich jetzt gleich erkläre. Das ist die sogenannte periphere Stammzellentnahme. Dort gehen sie ambulant nur in, eine, in ein Krankenhaus, in eine Entnahmestation. Und werden dort ähm, an beiden Armwehen angeschlossen und die Stammzellen werden aus ihrem Blut herausgefiltert. Das ist so ein bisschen wie bei einer Dialyse. Das Blut geht aus dem einen Arm heraus, läuft durch ein Gerät, einen sogenannten Zellseparator. Der kann die Stammzellen vom Restblut sozusagen trennen und die Stammzellen in einem Beutelchen sammeln. Der Rest geht dann wieder zurück in den Arm und das läuft dann vier, fünf Stunden so äh, im Kreis, bis der Beutel sozusagen voll ist und sich die Stammzellen darin eben befinden. Ja, das, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, durchläuft das Blut auch irgendwie 15 Mal den Körper während dieses Prozesses, wenn ich das noch richtig im Kopf habe? Also schon äh, auch eine ge gewisse kleine Belastung für den Körper. Das kann gut sein, ja. Ähm, ich, mit den 15 ähm, kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber natürlich ist das eine, äh, in gewisser Weise ist das eine Belastung, klar, und das ist ganz individuell, kommt ganz individuell auf die einzelne Person an. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie Sie sich damals gefühlt haben. Das wird wahrscheinlich auch tagesformabhängig sein. Der eine ist da eher von geschafft, der andere steckt das lockerer weg. Das ist ganz individuell, ja. Also es war es war schon anstrengend, aber durchaus auszuhalten. Also das kann man nicht anders sagen. Also wir behaupten ähm, ja auch nie, dass ähm, das jetzt ähm, dass das so ein Klacks ist, dass man das mal eben macht. Also ähm, das äh, würden wir nie behaupten wollen. Ähm, natürlich ist das eine ernsthafte Geschichte und es ist auch eine Beanspruchung desjenigen. Ähm, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man im Vorfeld eben ganz genau aufklärt, was auf den Einzelnen eben zukommt dass er sich damit beschäftigen kann, dass er dann auch die Entscheidung trifft, sich bei der DKMS registrieren zu lassen, ähm, eben mit dem Wissen, was dann auf ihn zukommt, wenn es wirklich mal äh, hart auf hart kommt. Ähm, das ist eben ganz wichtig. Ähm, man muss halt immer nur überlegen, dann, ähm, wenn man vor der Entscheidung dann steht, ob man diese Entnahme dann nun machen lässt oder nicht, ähm, sozusagen aufrechnen, wie schlimm ist äh, jetzt so vier, fünf Stunden in so einem Sessel, wo mir dann vielleicht... Ähm, ein bisschen, man ein bisschen von geschafft ist, aber auf der anderen Seite, man eben die Möglichkeit hat, mit dieser Geschichte eben jemandem äh, die Möglichkeit zu geben, seine tödliche Krankheit zu besiegen. Genau, also es gibt ja durchaus schlimmere Sachen, die man sich so im Alltag freiwillig antut, also wenn ich das jetzt zum Beispiel aufwiege mit ähm, einer Tätowierung, die man sich machen lässt, das ist ähnlich anstrengend, ähnlich schmerzhaft, ja. ähm, aber durchaus nach ein paar Stunden wieder vergessen und äh, man kann sich dann halt entscheiden, ob man da irgendwie ein Bild auf dem Körper haben möchte oder halt jemand anderem eventuell das Leben retten kann. Also das ist halt wirklich eine Tortur, die man sehr gerne auf sich nehmen sollte. Ja, wie gesagt, das, soll, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Da möchte man niemandem was sagen. Also Tätowierungen sind auch eine legitime Sache. Das ist überhaupt kein Problem, Richtig. wer das mal haben möchte, kann das gerne machen. Ähm, ich wollte halt einfach nur sagen, man muss dann halt einfach entscheiden. Ähm, es ist jetzt, es ist keine, kein, wie gesagt, kein Klacks, dass man mal so eben macht. Das ist schon eine ernsthafte Geschichte und man sollte gut wissen, was man da macht. Aber wenn man es tut, dann ist es noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was man damit eben erreichen kann. Eben. Die DKMS bietet ja auch jederzeit, also fast jederzeit die Möglichkeit des das Rücktritts, sage ich mal. Also nur durch die Typisierung an sich hat man ja sich jetzt nicht lebenslang verpflichtet, Spender zu sein. Denn wirklich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat man noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte doch nicht mehr. Trifft das häufig zu? Kommt das häufig vor, dass man ähm, mitbekommt, dass ein, ein potenzieller Spender halt kurz vor Schluss noch sagt, tut mir leid, mache ich doch nicht? Ähm, also da kann ich jetzt keine genauen Zahlen zu nennen. Ähm, es ist erstmal folgendes, dass, ähm, wie Sie schon sagen, es ist eine freiwillige Spende. Es ist vom ersten Moment an, wo Sie sich sozusagen bereit erklären, sich neu bei uns aufnehmen zu lassen, es ist es eine freiwillige äh, Spende. Das heißt, wir haben jederzeit, ähm, die Möglichkeit zu sagen, ich habe es mir anders überlegt, ähm, ich ähm, möchte doch nicht mehr. Die, der Kontakt mit vielen vielen Spendern, den ich schon hatte, der hat mir auch mal wieder bestätigt, äh, wie sehr meine Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Abteilungen da auch äh, immer nachfragen und dass sich da immer rückversichern, dass da immer noch die absolute Bereitschaft besteht. Das heißt, man wird also auch noch von unserer Seite aus das ein oder andere Mal gefragt, wie man da zu der Entscheidung mittlerweile steht in diesem Prozess bis zu einer wirklichen Entnahme und ähm, das äh, andere ist, dass es natürlich sicherlich den einen oder anderen Fall gegeben hat, ähm, der kurzfristig noch äh, abgesprungen ist. Äh, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, das wird es geben. Was ich allerdings weiß, ist, dass unsere DKMS-Spender ähm, immer sehr, sehr zuverlässig sind und ähm, auch ähm, weltweit bei transporteuren sehr begehrte äh, Spender sind, weil sie wirklich, ähm, wenn es darauf ankommt, dann auch gewerbe stehen und der Entnahme bereit sind. Und das ist auch unser Anspruch auch an die ganze Vorarbeit, die wir leisten, ähm, was die Aufklärung und die Informationen für alle Neuaufnahmen sozusagen angeht, ähm, dass wir eben das so gut vorbereiten, dass die Leute eben dann im Fall der Fälle, wenn sie eben zum Beispiel so ein Schreiben bekommen, dass sie eventuell als Spender passen, dann jetzt nicht völlig hinten überkippen und äh, denken, Gott, ich habe jetzt eingelassen, sondern dann eben wissen, okay, ne, ich wusste das, der hat mir das schon damals gesagt, es ähm, kann soweit kommen, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das natürlich, ich habe das ja damals auch gesagt. Also das ist eigentlich ganz äh, läuft eigentlich ganz gut. Ja, also ich erinnere mich auch noch an eine sehr gute Betreuung. Also ab dem Brief, der kam, wo drin stand, dass ich halt potenzieller Spender bin. Bis zum Moment der Entnahme gab es einen regen Telefonkontakt, einen regen Brief und E-Mail-Kontakt mit ständiger Nachfrage, ob ich denn noch möchte, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, die DKMS tut natürlich da auch sehr viel, um es mir als, als Spender so angenehm wie möglich zu machen. Sei es halt durch die, äh, sei es durch die ähm, Übernahme der, der Buchung für die Zugfahrt, der, der Hotelbuchung, das ist natürlich alles ein, ein sehr guter Prozess und ein sehr guter Apparat, der da im Hintergrund funktioniert. Das kann man auf keinen Fall anders sagen. Ja, also das ist auch, und wie gesagt, das ähm, würde ja auch alles sozusagen ähm, nur behindern. Also unser Ziel ist natürlich, dass ähm, die Transplantation eben funktioniert, dass es dazu kommt, ähm, aber eben nicht ähm, nur nach dem Motto, ähm, egal wie, sondern natürlich ähm, top und bestens vorbereitet. Also da sind unsere Spender wirklich in guten Händen. Das äh, habe ich auch, wie gesagt, zigfach ähm, zurückbekommen als, äh, von von Spendern, dass man da wirklich relativ gut äh, von uns versorgt wird und ähm, an der Hand geführt wird in diesem ganzen Prozess. Und das gehört auch dazu, weil das ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass ein willfremder Mensch einfach sich zu so einer Sache ähm, bereit erklärt. Ähm, wiederum einem völlig wildfremden Menschen eben so also etwas zu, zu spenden. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass man sich von Abszett um diese Menschen kümmert und sie in diesem Prozess begleitet, weil da ja auch immer viele Fragen auch dann auftauchen und ähm, bei dem einen oder anderen durchaus ja auch immer Unsicherheiten sind. Das äh, versteht ja jeder. Das ist wie gesagt eben keine Kleinigkeit, sondern da beschäftigt man sich schon mit, der eine mehr, der andere weniger. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass derjenige aufgefangen ist und sich da auch gut behütet fühlt. Ja. Was ich wirklich bemerkenswert äh, fand, war halt auch die äh, die Korrespondenz mit meinem Arbeitgeber damals. Äh, das ist auch, auch etwas, was die DKMS natürlich übernimmt, sich zu, das Ganze zu organisieren. Ähm, wie läuft wie läuft die die Vorbereitung der Spende? Wie kann ich da? Wie bin ich da freigestellt bei meinem Arbeitgeber, dass er wirklich halt auch einbezogen äh, wird und ich nicht einfach jetzt mal zwei Tage fehle, ohne dem Arbeitgeber wirklich zu erklären, warum, sondern dass da auch eine schöne Korrespondenz stattfindet und ähm, das fand ich schon herausragend. Haben Sie da irgendwelche Geschichten, die ähm, irgendwie belegen, wie Arbeitgeber darauf reagieren, wenn man so aus heiterem Himmel damit ankommt? Also jetzt so eine spezielle Geschichte jetzt nicht. Ähm, ich weiß nur, dass ähm, wir da eigentlich mit äh, ganz selten wirkliche Probleme haben. Also ähm, ich finde jetzt, das ist eine ganz persönliche Meinung von mir, ähm, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin und äh, jemand kommt auf mich zu und sagt, ähm, hören Sie mal, Ihr Mitarbeiter XY ähm, kann mit einer Spende einem Leukämiepatienten das Leben retten, dann hoffe ich wirklich, dass es ganz, ganz wenige Menschen oder ganz, ganz wenige Arbeitgeber dann nur gebe, die sagen, nee, dafür haben wir keine Zeit, das geht nicht. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, deswegen, und das ist auch die Erfahrung, was ich sagen, die ich so mitbekomme, dass es da überhaupt keine großen Probleme gibt. Also wie gesagt, unser Motto bei... Ähm, bei dieser Spende kann man im Grunde genommen sagen, dass wir alle Probleme aus dem Weg räumen und unsere Fachabteilung sozusagen alle Probleme beseitigen, äh, die eine solche Spende eben gefährden könnten. Und deswegen wird alles äh, möglich getan, damit sich der Spender völlig entspannt und ähm, ohne Probleme auf diese Spende eben und diese Entnahme eben vorbereiten kann. Und da gehört natürlich auch ein Arbeitgeber mit dazu, ähm, wenn es da Sachen gibt wie... wie ähm, Lohnvorzahlung, äh, ähm, genau und sowas, da kümmern wir uns natürlich auch drum, das würden wir auch übernehmen. Also wir haben das auch schon sehr oft angebieten, angeboten. Ich, ich weiß einige äh, Geschichten, wo, ähm, wo die ähm, Unternehmen auf sowas verzichten, also obwohl wir das anbieten, sagen ja. das ist selbstverständlich, dass unser Mitarbeiter das macht. Also mir ist noch keine wirkliche dramatische Geschichte zu Ohren gekommen. Gut, ich bin jetzt nur einer von vielen DKMS-Mitarbeitern, aber ähm, wo ich gehört habe, dass es da wirklich arge Schwierigkeiten irgendwie gab. Das, wir, wir verbinden das ja auch immer ganz gerne dann auch mit Unternehmen, ähm, dass wir im Nachgang zu einer solchen äh, Entnahme und Transplantation ähm, auch äh, eine, eine Urkunde an das Unternehmen verschicken, wo dann eben drauf steht, dass der Mitarbeiter ähm, XY eben diese Stammzellspende geleistet hat, ähm, wir verbinden das auch gerne eben, und da sind wir wieder im Bereich unserer Pressearbeit, ähm, dann eben auch gerne mit, mit der Presse und das ist dann auch immer gerne schöne Werbung für, für das ein oder andere Unternehmen, da freuen die sich eigentlich auch immer und deswegen ja, sind da alle immer recht empathisch und ähm, legen da nicht wirklich Steine in den Weg. Also mir ist jetzt keine dramatische Geschichte äh, im negativen Sinne im Kopf. Jetzt haben Sie sehr schön den Bogen wieder zurückgespannt äh, äh, zu Ihrer eigentlichen Arbeit, zu, zur Werbung und zur Pressearbeit. Ähm, mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass äh, die DKMS sich insbesondere im Bereich des Social Media unheimlich engagiert und ähm, da auch sämtliche Aufrufe eigentlich auch immer irgendwie über den, den Twitter-Stream oder die, die, die Facebook-Seiten äh, publiziert werden und auch wirklich publik gemacht werden. Ähm, haben Sie da irgendwelche Erfahrungen, wie gerade diese Arbeit ähm, auf, auf Erfolg schließen lässt oder ob, ob da besonders viele Neutypisierungen zustande kommen? Ähm, genaue Zahlen kann ich da jetzt gerade nicht zu nennen, weil dazu muss ich sagen, dass ähm, gerade der Bereich Social Media jetzt in einer anderen Abteilung angesiedelt ist, ähm, ich da jetzt persönlich nicht mit ähm, betraut bin. Es ist natürlich klar, dass wir natürlich auch versuchen, möglichst viele Kanäle, ähm, da sozusagen mit zu bedienen und Social Media ist ja nun mal ähm, das Mittel, gerade im Internet, um, um um für seine Sache zu werben, äh, für sein Produkt zu werben, äh, auf sich aufmerksam zu machen und äh, da sind wir eigentlich ganz gut auf einem ganz guten Wege, wie ich persönlich finde ähm, und wir haben da auch sehr viel Zuspruch, äh, gerade natürlich primär auf äh, Facebook, ähm, wo wir doch schon sehr beachtliche äh, sehr beachtlichen Verkehr auf der Seite haben und ich weiß, ich kann es leider nicht mit einer Zahl jetzt direkt belegen, aber ich weiß, dass durch ähm, Aufrufe auch eben bei Facebook, gerade auch die Zahl der sogenannten Briefspender, das heißt Menschen, die eben nicht zu einer Aktion vor Ort gehen, sondern sich eben telefonisch melden oder eben auf unserer Seite DKMS.de sich äh, direkt registrieren lassen, dass das natürlich auch dadurch äh, angeschoben wird, ganz klar. Jetzt ist es ja auch generell gut zu beobachten, dass ähm, die DKMS immer immer mehr in den, in den Vordergrund tritt, also im, im Bereich der öffentlichen Wahrnehmung, also auch gerade durch große Plakataktionen, durch äh, Aktionen mit Prominenten, da ist natürlich in den letzten Jahren wirklich äh, ein extremer, extremer, extremes Wachstum festzustellen. Ja. Äh, meinen Sie, dass das noch nach, weiter nach vorne geht, dass die DKMS immer präsenter wird und äh, immer mehr Erfolge feiern kann? Ja, das ist ja, gut, das wäre jetzt in die Zukunft gesprochen. Ähm, das wäre natürlich schön, also unser, unser wichtig ist uns natürlich äh, schon seit Jahren natürlich, ähm, die Bekanntheit zu steigern. Und zwar nicht jetzt nicht nur primär unsere, unsere Bekanntheit als, als Marke, sondern natürlich ähm, das Thema voranzubringen. Und äh, dass die Leute wissen, ach ja, DKMS, das habe ich schon mal gehört, ähm, Stammzellspende, Knochenmarkspender, Leukämie-Patienten und so weiter und so fort, ähm, um das eben weiter ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und ich muss sagen, wir haben da bis jetzt ganz gute Arbeit geleistet und haben wirklich da, wie Sie eben das gerade schon schön sagten, da doch ähm, einen deutlichen Aufschwung äh, erlebt und nutzen da auch die Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Äh, wir müssen ja immer schauen als spendenfinanzierte Organisation, dass wir das irgendwie dann auf die Reihe kriegen, ähm, unser Möglichstes herauszuholen, ähm, eben diese Bekanntheit weiter voranzutreiben. So. Und ich denke, da sind Sie auf einem, auf einem sehr guten Weg. Wie kann man die DKMS sonst noch unterstützen, außer durch Geld und... Ähm die Typisierung an sich? Also abgesehen davon, dass man eben, wie gesagt, Spender werden kann und ähm, wenn man eben nicht Spender werden kann oder zusätzlich, ist natürlich die Geldspende ganz wichtig, wie Sie schon sagen. Ähm, ansonsten äh, ist natürlich äh, das Transportieren des Themas äh, unheimlich wichtig. Also auch so eine gewisse Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, wir können halt eben keinen, ähm, wir sind da äh, haben da Versuche und ähm, haben da auch Ideen, aber eben als ähm, spendenfinanzierte Organisation dann eben auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, wenn wir also jeden Abend sozusagen Werbeblöcke äh, in, in der Primetime schalten könnten, dann würde das mit der Bekanntheit natürlich noch weiter und noch schneller gehen. So sind wir immer noch viel auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen und dass die Leute eben das Thema transportieren, uns mit dabei transportieren ähm, und das eben ähm, weiterbringen. Das ist ganz ganz wichtig. Und ähm, unterstützen kann man uns äh, in vielfältiger Weise. Wir haben ähm, jede Woche an verschiedensten Orten, in verschiedenen Städten ähm, Aktionen. Da werden immer Menschen gesucht, die als Blutabnehmer fungieren, die als Schreiber fungieren, um die, Leute, die Daten der Leute aufzunehmen ähm, und es ähm, ist auch eine ganz wichtige Stütze unserer ganzen Arbeit, unsere zigtausenden freiwilligen Helfer, die uns seit Jahren unterstützen und die diese ganzen Aktionen, die wir machen, die ja zum Teil mehrere tausend Menschen an einem Nachmittag äh, registrieren, überhaupt äh, stattfinden zu lassen. Also ganz klar das Ehrenamt auch wieder im, im Fokus. Ja, ohne das Ehrenamt wäre das äh, überhaupt gar nicht machbar. Also ähm, wir selber hier bei der DKMS arbeiten ja alle äh, hauptberuflich, weil das ähm, mittlerweile ja so einen großen Umfang äh, eingenommen hat und auch eine, eine gewisse Stringenz eben im Ablauf braucht und eine gewisse Professionalität, ähm, dass wir das jetzt nicht mehr mit Ehrenamtlichen gestalten können. Aber gerade was den Bereich eben der Aktionen angeht, ähm, da ist das Ehrenamt absolut ähm, unverzichtbar. Und alle Informationen, wie ich mich irgendwie der DKMS äh, nützlich machen kann, sei es als Spender im finanziellen oder im, im Blutbereich, sage ich es mal, finden wir alles auf, auf dkms.de. Ähm, wo Sie, also das ist ähm, natürlich, da steht jetzt auf der DKMS-Seite, steht natürlich nicht, wir möchten Sie gerne, ähm, Sie können sich melden als Blutspender da und äh, als, als, als ähm, Blutabnehmer da oder als Schreiber da. Ähm, wir haben das aber ganz oft zum Beispiel auch auf Facebook, ähm, dass wenn zum Beispiel ähm, noch freiwillige Helfer gesucht werden, dass es da Aufrufe zum Beispiel gibt. Ähm, aber meistens ist es so, und das ist Gott sei Dank so, ähm, es gibt so viele Menschen, die uns so toll unterstützen und das schon über so, so viele Jahre. Ähm, wir haben da mittlerweile einen riesen äh, Pool an, an Menschen, die sich für alles bereit erklären und überall hinfahren und alles machen ähm, dass wir jetzt Gott sei Dank selten in große Schwierigkeiten kommen. Aber es gibt immer mal wieder auch Aktionen, wenn sie vielleicht an Orten sind, wo wir noch nicht so präsent sind, ähm, wo dann doch noch einige Helfer gebraucht werden. Und da machen wir gerne so auf Facebook zum Beispiel dann eben auch solche Aufrufe. Aber auf der Seite selber kann man natürlich äh, schauen, wo die nächsten Aktionen sind ähm, und sich da informieren, ähm, wo welche Veranstaltungen von uns stattfinden. Oder generell einfach Informationen einholen um über, über das Thema Entnahme an sich ja, und natürlich, spenden an sich. Natürlich. Die, die, die DKM's Homepage bietet eigentlich alle Möglichkeiten, die man braucht, alle Informationen, die man braucht für eine ähm, sozusagen Vorschau auf das, was auf einen zukommt. Ähm, grundsätzlich ähm, raten wir natürlich immer dazu, sich auch nochmal persönlich hier mit uns sozusagen auseinanderzusetzen und mit uns zu sprechen, weil wie gesagt, es ganz wichtig ist, dass derjenige, der das macht, eben auch genau weiß, worauf er sich da einlässt. Und Aber für den für einen ersten Übersicht und, und sich so ein bisschen reinlesen ins Thema und sich das anschauen, ähm, bietet unsere Homepage eigentlich wunderbar äh, übersichtlich alles, ähm, was man da wissen muss. Gut, und auch es gibt auch genug Material, das man anfordern könnte, neben nicht zuletzt auch die ähm, die äh, die Unterlagen und Materialien, um halt wirklich Briefspender zu werden, wie Sie das ja für uns so schön nannten. Ja, man kann also, natürlich Infomaterial äh, vor uns bestellen. Genau. Ähm, wir haben da so ein, so ein Flyer, wo noch mal die wichtigsten Facts sozusagen aus dem Flyer drauf sind. Ähm, man kann so eine etwas ausführlichere Spendenbroschüre, ähm, nicht bestellen, wo dann nochmal äh, en Detail erklärt wird, was da in den einzelnen Schritten dieses Prozesses sozusagen passiert. Und man kann natürlich das Wichtigste natürlich unser Typisierungsset anfordern, das heißt unsere Wattestäbchen, ähm, mit dem man dann eben zu Hause den Abdruck der äh, Wangenschleimhaut machen kann und sich sozusagen dann in die DKMS aufnehmen lässt. Dann, dann hoffe ich mal, dass auch nicht, durch, nicht zuletzt durch dieses Interview vielleicht einige... Äh, typisierung mehr in Ihr Haus flattern werden. Ja, das wäre schön. Ähm, das wäre schön. Ähm, Herr Krüsel, haben Sie noch irgendetwas, was Sie uns gerne noch mitteilen möchten? Was ich Ihnen noch mitteilen möchte. Ja, also ja. Ähm, das, unser unser unser Motto sozusagen ähm, ist halt eben ähm, äh, Mund auf gegen Leukämie, Stäbchen rein, Spender sein. Das ist ja momentan unser unser Motto und ähm, das kann man nur allen ans Herz legen, sich eben mal mit diesem Thema zu beschäftigen, ähm, zu schauen, ob man da nicht ähm, Spaß dran hat, sich da auch eben äh, zu engagieren. Ob jetzt irgendwo als Unterstützer oder eben dann als Spender letztendlich, das muss dann immer jeder selber entscheiden. Da soll er sich ausführlich informieren, ob das zu Ihnen in Frage kommt. Und äh, wir freuen uns natürlich über jeden neuen Spender, denn es ist unheimlich wichtig, äh, möglichst viele Spender zu haben, um einen möglichst großen Pool an verfügbaren Gewebemerkmalkombinationen Gewebe Gewebe eben zur Verfügung äh, zu haben. Denn es ist mittlerweile immer noch so, dass jeder fünfte suchende Patient eben keinen passenden Spender findet. Und da wir uns irgendwann mal das Ziel gesetzt haben, ähm, das möglichst für jeden suchenden Patienten eben einen passenden Spender zur Verfügung stellen zu können, ähm, deswegen brauchen wir halt immer noch äh, Leute, die ähm, sich eben dazu bereit erklären. Gut, also das ist dann quasi der Aufruf, sich typisieren zu lassen und vor allen Dingen auch, wie, wie Sie vorhin schon sagten, die Arbeit der DKMS einfach transparent in die Öffentlichkeit zu tragen, um vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen, die dann einfach bereit sind, irgendwas zu tun. Ja, absolut, ganz genau. Dann wünsche ich Ihnen, dass äh, Ihr genetischer Zwilling nie gefunden wird und wenn doch, dass dann alles reibungslos läuft, um die Spende ähm, auch erfolgreich an den Patienten zu bringen. Ja, Und und danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Und ja. wünsche Ihnen nach wie vor alles Gute. Ja, danke. Dankeschön. Alles klar.